Zuerst mal eine spannende Präsentation und nachher ein, und ein gutes Netzwerk. Und über mich kann man jetzt fragen. Danke, Herr Ja, wie noch noch schon gesehen haben auf gesehen, er hat keinen Platz mehr im, äh, im finden bzw. in den Titelzielen, deswegen steht Offline. Ich nehme das Thema trotzdem auf, weil mein Thema ist vor allem Online, wo das zum Tragen kommt, aber auch. Im Offline-Bereich gibt es natürlich relativ viel, wo da zum Tragen kommt. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist, wie gesagt, Roger Ruckstuhl. Ich bin seit über 10 Jahren im Bereich Digital Marketing unterwegs. Ich habe angefangen mit PC-Support. Ich habe dann gemerkt, dass der PC-Support rückläufig ist, nachdem Windows 7 auf dem Markt war. Ich habe mich dann ein umorientiert im Bereich Digital Marketing. Zuerst angefangen mit Social Media. habe dort ein paar Projekte realisiert mit Online-Marketing und im Moment sind zwei Projekte von mir online. Das «Frag den Roger» hat erst gestartet. Dort beantworte ich wöchentlich Fragen unter das Thema Digital Marketing. Auch wenn ihr, wenn ihr eine Frage habt, geht unter «fragdenroger.ch», stellen wir die Frage können wir die beantworten darüber. Das zweite Projekt gibt es schon länger, die wir kennen, das Lernen mit Roger. Dort geht es um das Thema Digital Marketing, wie man dort in diesen Bereichen verschiedenste Möglichkeiten hat, zum können einfach lernen, Schritt für Schritt darleitungen, es gibt Kurse zum Kaufen, es gibt aber auch einen kostenlosen VIP-Club, wo relativ viele Informationen in Form von E-Books und äh, Videos vorhanden sind. Dann bin ich jetzt endlich, endlich, nach fünf Jahren, weil ich jetzt endlich den Umsatz erreicht habe mit meinen Kunden, Google Partner wurde, jetzt gerade Anfang November. Das heißt, Google hat jetzt auch endlich mal moniert, dass ihr meine Arbeit bei Google AdWords beziehungsweise neue Google Ads auch wirklich richtig machen. Da bin ich natürlich relativ stolz darauf, dass es so lange gebraucht hat. Ich ja noch kurz Pause zwischen ihnen haben. Und weil ich halt so ausführlich halt Sachen ausführen im Internet, äh, ist nicht die oberste Priorität in Google. Aber das ist ein Steckenpferd, das mich immer wieder tut. Äh, entsprechend begleiten. Dann möchte ich euch schnell mal etwas zeigen. Es geht auch ein bisschen in die äh, ja, vielleicht DSGV in den Datenschutz für rein oder andere. Ja. Du spazierst. Mhm. Müllers von nebenan haben jetzt auch einen Sprachassistenten. Oh Gott, die um... Wie bitte? Das habe ich nicht verstanden. Mhm. Am Anfang war das ja doch total super. Einfach sagen, was man will? Hey Alexa, buch uns eine schöne Reise. Okay. Und zack hat einem der Sprachassistent sofort den Wunsch erfüllt. Darum hatten wir nach Amazons Alexa auch schnell Apples weil Hope mit Siri drauf. Hey Siri, Lieblingsessen. Lieblingsessen kommt. Microsofts Cortana. Cortana. Klimaanlage an. Okay, hoch, hochschi. Googles neuen Sprachassistenten. Hey Google, wann kommt der Pizzaservice. Genau jetzt. Guten Appetit. Und Samsung Speed. Hey, Bixby, bestell neue Socken. Dreh auf den Weg. Wir mussten uns um nichts mehr kümmern. Ach, das war wie im siebten Himmel. Naja, man musste schon aufpassen, was man sagt. Sabina, ich haben unsere Tochter mit dem Joint erwischt. Was machen wir denn jetzt? Alles klar, die Polizei ist auf dem Weg. Was? Nein, nein. Doch, ich rede Sie schon. Nein. Doch dann wurden die Sprachassistenten irgendwie seltsam. Alexa, wir wollen zu unserem Hochzeitstag was richtig Schönes machen. Was schlägst du vor? Wie wäre es mit einer Brustvergrößerung? Was? Bei Google sucht Peter immer nach Frauen mit extrem großen Brüsten. <lacht> Peter? Peter, <lacht> nee, Google hat es vollkommen falsch verstanden. Nein, das habe ich nicht. Doch. Wir haben uns jetzt aber mit der Situation auseinandergesetzt. Wir reden nur noch, wenn der Strom aus ist. So wie jetzt. Das ist jetzt selbstverständlich ein bisschen überspitzt, aber das sollte im Prinzip auch, zeigen, wo wir aktuell gerade uns befinden. Thema Datenschutz Thema Datenschutz ist natürlich auch vorhanden und auch mit den ganzen Sprachassistenten, also ich hole mir ganz ehrlich, das ist meine Meinung, ich hole mir die Überwachung. Totalüberwachung, nicht diskutiert. Und äh, die Frage ist natürlich, was passiert jetzt in der Thematik mit, mit der DSGVO, mit den Daten, da werden die Stimmdaten aufgezeichnet, da werden natürlich schon Jahr, Jahrzehnte, kann man schon sagen, Daten gespeichert, wo wir alles suchen im Internet. Und äh, übrigens die Präsentation gibt es zum Schluss noch zum Urlaub und noch euch per SMS äh, stellen, weil ja zwei drei Links drin, wo vielleicht noch spannend sind. Da geht es DSGVO-Händler in allen Sprachen auf der Webseite Und es hat auch ein Papier, das die Schweiz herausgegeben hat, was passiert jetzt eigentlich mit der DSGVO in der Schweiz. Jetzt ist mir der Ruhser. abhanden gekommen. Möchten wir jetzt kurz aufs Offline gehen. Das macht ihr jetzt auch. Ihr könnt Weise austauschen. Und gemäß der DSGVO ist es Pflicht, sobald eine Datenerfassung stattfindet, muss ich die Person darüber aufklären, was mit den Daten alles funktioniert, was ich mache und vor allen Dingen auch, wie ich die Daten erfasse. Das heißt theoretisch, gib mir bitte mal schnell deine die OK. Ich habe hier übrigens meine elfseitige Datenschutzerklärung, dass du dich bitte schnell durchlesen und unterschreiben Und wenn du unterschrieben hast, dann kann ich deine Visitenkarte nachladen. Und da ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber es geht genau in die Richtung. Weil Datenerfassung erfolgt natürlich überall, egal worum es geht. Und gerade eben auch so eine. Wie sieht ihr auch aus? und dann sagt, auf das unternehmen, den Namen, habe ich natürlich nicht so viel Daten, aber dort stellt doch E-Mail-Adressen, e Telefon und alles drum und dran drauf. Und die habe ich ja in meiner Firma verarbeiten. Und die Verarbeitung ist äh, relativ aufwendig zu machen, vor allen Dingen auch zu dokumentieren. Darum eben muss ich jetzt auch warten, bis er mir die Datenschutzerklärung wieder zurückbringt, damit ich da beweisen kann, bewiesen, er hat die Datenschutzerklärung ausgefüllt, er weiß jetzt, was ich mit diesen Daten mache. Online natürlich genau dasselbe. Und zwar, die Aussage von der DSGVO hat jetzt auch ein paar Vorteile, nämlich Strafen bis zu 10 Millionen oder 2% von weltweiten Jahresumsatz. Google, Microsoft, Amazon und wie Sie alle heißen, das könnte teuer werden. Dann haben wir, da ist jetzt keine Aussage, die definitiv so ist. Aber es kursiert vor allem im Netz, dass Firmen ab 10 Mitarbeiter bereits einen Datenschutzbeauftragten brauchen. Der ganz ganzen Tag nichts anderes macht als Datenschützer. Die Leute darüber aufklären. Da müssen wir wirklich mit einem Anwalt konkret klären, wie das aussieht. Dann haben wir, ich als Unternehmen habe sehr viel mehr Aufwand mit dem Datenschutz, weil ich eben alles mal protokollieren muss. Also im Prinzip Bürgerführer wie man früher gemacht haben, mit mir die jede Transaktion muss berechtigt und rapportiert werden, sieht dass ein E-Mail, verschickt wird, sieht das, äh, dass ich eine Visitenkarte entgegengenommen habe, das muss alles rapportiert werden, das macht es sehr aufwendig. Denn was ich aber toll finde, ist, der Kunde hat das Recht auf Auskunft. Also heutzutage darf wirklich jeder anfragen und sagen, was hast du von mir für Daten gespeichert und du bist verpflichtet, mir die Daten herauszugeben. DSGVO finde ich absolut top. Versuchen Sie mal bei Google und so weiter. Wir werden keine Chance haben. Die halten sich grundsätzlich ja nicht an EU-Recht und wenn nur an irisches Recht und so ist ja ganz gut. Dann eben auch Recht auf Löschung. Also das heißt, wenn ich sage, äh, ich will, dass ihr meine Daten löscht, dann müsst ihr sie löschen. Darf ich denn jetzt dem Kunden eine E-Mail schicken und sagen, ich habe die Daten gelöscht? Das ist ja Wer ist für ja? Der weiß, der Wer ist für ja? Wer darf, darf dem Kunden eine E-Mail schicken und sagen, ich habe jetzt deine Daten gelöscht? Wer ist für ja? Du! <lacht> das wenigstens sein. Ich es ist schwierig, wenn ich am Kunden bestätigen muss, ich habe es gelöscht. Machen Sie das vorher. Schicke das Mail und ja, ich habe deine Anfrage verhalten. In den nächsten 5 Minuten werden deine Daten gelöscht und du kein Mail mehr. Machen Sie das also so. Das andere wäre schon wieder Datenerfassung. Und der nächste Punkt ist, wenn ihr die Daten gelöscht habt, ich kann euch jetzt ein Mail schicken. da geht ja gar nicht. DSGVO Offline haben wir jetzt eben gar mit dem Beispiel, mit dieser Karte. Also da sind wir jetzt in der Schweiz noch etwas verschont davon. Das Problem, das entsteht, ist, wenn ihr Kunden im EU-Raum habt. Einige sagt schon ihr seid DSGVO-pflichtig. Möchtet euch an die Datenschutzgrundverordnung halten. Einen kommt zumindest für den Seppkund. Und das ist die grösste Problematik, die jetzt die Schweizer leider erst in der Wintersession ein bisschen thematisieren. Sie haben jetzt noch etwas rausgeschoben und wahrscheinlich wird es so eine zwei Stufen Abstimmung geben, wo man sagt, ja, zuerst kommen die Behörden dran, wie die kommunizieren und und dann kommen die Firmen dran, wie die kommunizieren müssen wie die mit der DSGVO umgehen denn online haben wir natürlich alle Webseiten, wahrscheinlich noch online geht äh, so weit dass ich sogar ein opt out muss anbieten muss. Noch besser wäre, dass ich zuerst mal zustimme. Das Opt-out gehört in Datenschutzerklärung auf der Webseite. Denn natürlich, wer mit Facebook arbeitet und dort Facebook-Pixel auf der Webseite hat, sofort abnehmen. Sofort, wenn ich mit der DSG zu tun habe. Oder eben wirklich das Opt-out anbieten und in der Datenschutzerklärung hinterlegen. Ja. Eigentlich ist der fan verboten. Die deutsche Datenschutzkonferenz hat gesagt, ihr seid auch Verantwortung für Daten, die bei Facebook erhoben werden. Jetzt frage ich mich, wie soll ich das verantworten? Also da nicht die fan Wir sind aber noch nicht so weit. Äh, die Datenschutzkonferenz die hat keine rechtlich bindende Aussage. Sie hat einfach mal gesagt, so ist es jetzt. Dann das double opt in verfahren natürlich bei äh, E-Mail-Adressen, e und ich nicht. mal etwas frage. Du es sehr viele Sachen, die ich, ich nicht verstehe. Kannst du sagen, was das Opt-out ist, oder also das double opt in verfahren Vielleicht bin ich der Einzige, das ist mir egal. <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, ich mache so Sachen, damit auch gefragt wird. Also das Opt-out ist, ich muss die Möglichkeit haben, mich davon abzumelden. Das heisst, dass die Daten gar nicht äh, erfasst werden. Und das Opt-in ist im Prinzip das Gegenteil dazu, mit dem Opt-in Verfahren da ich via E-Mail-Adresse zweimal, beziehungsweise einmal bestätige, jawohl, ich will die Informationen haben. In der Schweiz ist es nach wie vor möglich via Single Opt-in, das heißt, ich kann einfach die E-Mail-Adresse erfassen im Newsletter-System und kann euch die zuschicken, meine Newsletter. Da muss ich eigentlich nur einem Kontakt nachweisen. Mir ist klar, dass das Thema ein bisschen trocken ist, die ganze Sache. Was aber zum Beispiel online noch ein Problem wird, sind Gratisangebote. Also, wenn ich das, äh, das E-Book oder so zur Verfügung stelle, dann haben wir das sogenannte coplitz Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie ich das ein bisschen ich kann erweitern kann, dass das nicht zum Problem wird. Also, einfach nur einen ein Report anbieten auf der Webseite gegen eine E-Mail-Adresse, weil das machen wir eigentlich nicht gratis, man versucht ja irgendwie äh, zum Kontakt zu dieser Person, ist also mit der DSGVO relativ schwierig. Was Regel vollkommen überflüssig ist, sind die dämlichen Cookie-Warnungen auf der Webseite. Ganz ehrlich, da braucht keiner. Es muss keiner irgendwo informieren, ich nutze Cookies auf meiner Webseite. Ist gemäß DSGVO nicht vorgeschrieben. Das Neueste ist ja, dass die Art der Cookies jetzt verändert worden ist. Es gibt jetzt notwendige Cookies und zusätzliche genau. Cookies. Da kann man jeweils einstellen. Genau. Und das ist erst seit der DSGVO tatsächlich so? Jawohl. Und da ist, eben, da ist jetzt zum Beispiel so eine Meldung, die kommt, da kann ich die Möglichkeit entweder alle Cookies zulassen, nur First-Party-Cookies zulassen oder keine Cookies zulassen. Und wichtig ist, die Meldung, kommt, bevor ich irgendwelche Daten erfasse. Und da ist möglich. Da ist ich, entweder das Skript oder das Plugin, das ich dann nutze auf der Webseite. Und es ist ganz wichtig, die Leute wirklich auch aufzuklären. Wir sind in der Schweiz, wie gesagt, wir sind noch leben. Human, was das angeht. Aber man sollte uns wirklich damit beschäftigen. Jetzt muss jeder müsste auf jeden auch die Cookies sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Für daher hat es <lacht> einen Hilfelink, den ich auch darüber kann aufklären. <lacht> genau. Also eben, die, die ganze Geschichte überlebt dass der Profis übernimmt dass denen, die wo, äh, wo das wollen. Im schlimmsten Fall kann immer noch sagen, keinen Cookies zulassen und dann wird halt weder Analytics noch so sehr erfasst auf der Website. Aber das ist weil der wissen, was ein Cookie ist. Also, ein Cookie ist im Prinzip eine Datei, die auf der Webseite, äh, nicht auf der Webseite, sondern auf der Festplatte geschrieben wird, wo drin, drin steht, dass er auf dieser Webseite war, welche Webseite das er zum Beispiel besucht hat. ist auch wichtig, sonst kann Google Analytics zum Beispiel nicht erfassen, wo er war auf der Webseite war. Und die Cookies die kann ich löschen. Ganz einfach gibt die Pause gibt es die Möglichkeit, die Cookies wieder zu löschen und dann werden die Daten auch in Zukunft nicht mehr erfasst und der Unterschied, was jetzt First und Second und Third Party ist, da interessiert mich eigentlich auch nicht. Für mich ist wichtig, es werden Cookies erfasst. Ich weiß, da ist auch zum Beispiel die temporäre Internetdatei, die dann noch dazu kommen. Die sind dann noch dazu da, um quasi die Webseite noch mal schneller zu laden. Und für mich als Online-Marketer ist es natürlich wichtig, dass die Cookies auf dem PC gespeichert sind, damit ich die Person via E-Marketing usw. oder über Facebook mit dem Pixel wieder ansprechen kann. Gibt es zu dem schwerwiegenden Thema sonst noch Fragen? Ansonsten bin ich gerne für euch da. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, das ist das sogenannte Single-Opt-In, mir ein SMS schicken an die Telefonnummer mit dem Keyword xbl1118 für Xing Business Lunch November 18 Abstand und dann die e mail adresse Da könnt ihr euch die Präsentation oben abladen. Ich habe noch zwei, drei Informationen zusätzlich drinnen in dem E-Mail, wo ihr überkommt. Wo das Ganze noch ein wenig genauer anschaut. Auch die ganzen Links zu meinen Gruppen und so weiter ist alles drin. Dann wünsche ich euch einen Guten und lasse jetzt die Nummer nochmal schnell stehen. danke <lacht> <lacht> Ja, du hast noch. Wir haben jetzt das SMS gespeichert? <lacht> <lacht> immer! Bis du sagst, du würdest es löschen. Der Fitz da so geschrieben. Der Festung geschrieben. Wir sind, wie gesagt, in der Schweiz und, und DSGVO ist noch nicht so hart da in der Schweiz. Darum kann ich das mit dem Single-App immer machen. Also ich glaube, das Thema ist natürlich noch lange nicht erschöpft mit dem, was wir er jetzt habe. Aber er ist sicher bereit, nachher während der Messe auch noch etwas auszuköpft zu geben, wenn Fragen habt. Und <lacht> hat da auch Leute aus der Finanzbranche, die wissen ja auch, man hat immer mehr Forderungen, auch in der BIMA. Auf nächstes Jahr kommt das neue Finanzdienstleistungsgesetz. Gibt nochmal Auflagen, also es wird immer aufwendiger zum Geschäft. Dann, auch. dann äh, besten Dank Roger. Es war spannend und man könnte noch eine Stunde warten zulassen. Also aber gerne dann mal, eher. Dann könnte ich noch mal hin und gehen ausholen. Ja, aber eben, wenn man noch Fragen hat, gerne bei ihm vorbeigekommen und dann wünsche ich euch ein Guten. Das ist dann.